Ja, es gibt ja nie allzu viele Tipps im Internet, was man so nach einem Kieferbruch sich zu essen machen kann und was man reinbekommt. Also habe ich mir gedacht, ich mache mal ein paar Vorschläge im Video, was ich jetzt so gegessen habe die letzten Tage. Mittlerweile kann ich ja schon wieder halbwegs feste Nahrung zu mir nehmen, wenn es auch unter Schmerzen teilweise noch ist. Aber na gut, das ist ein anderes Thema. Jedenfalls habe ich mir jetzt früh immer wieder meine puddingsuppe gemacht. Die habe ich früh das letzte Mal gekocht, als ich bei der Armee war. Da musste ich ab und zu Küchenvertretung machen. Und wir hatten einen großen Sack hier, was will ich, 20, 20, 30, 50 Liter. Puddingpulver war da drin. da konntest du immer schön mal einen Eimer Milch in den Top gießen und so Schwab Pudding rüber, da hattest du eben nur eine schöne Puddingsuppe Waren die Leute immer begeistert, wenn es sowas noch zusätzlich zum normalen Frühstück gab So kann man sich viele Freunde machen Ja, Also meistens eine Puddingsuppe oder auch eine Fleischbrühe habe ich früh gegessen und ein Joghurt hinterher gegessen. Und genauso zum Mittag habe ich mir teilweise so fertige Suppen in der Dose oder auch Tütensuppen gemacht. Und das hat dann meistens nochmal zum Armbrot bzw. am nächsten Tag auch noch gereicht. Und als ich den Mund dann wieder weiter aufmachen konnte, äh, habe ich mir dann auch verschiedene Kartoffelmus und verschiedenes Gemüse gemacht Die Tütensuppen und und die Suppen, die man so kaufen kann äh, Kann man ja alle mit dem Pürierer noch mal schön klein machen und da sind die eigentlich auch ganz ganz lecker und essbar eventuell noch ein bisschen nachwürzen und gut ist ich hatte mir zwischendurch mal überlegt so Babynahrung zu probieren, aber hatte dann auch irgendwo gelesen, dass das überhaupt nicht schmeckt, weil die ja total ungewürzt sind und du das nicht so richtig gewürzt kriegst, dass das dann halbwegs gut schmeckt. Also ich habe es dann gar nicht erst probiert, weil... Ich bin dann meistens am, am Babyregal. das habe ich eigentlich gar nicht gesucht, so direkt. Zufällig vorbeigelaufen bin ich nicht, ich hätte mal gucken können, was es so gibt. Ja. Hackfleisch-Käsesuppe habe ich eigentlich schon immer gerne gegessen, bloß mir selber noch nie gemacht. Äh, mit Hackfleisch, Käse, Porree und eventuell noch anderes Gemüse mit rein kann man dann auch schön durch den Pürierer geben und dann kriegt man die ohne Beißen auch rein und durch, durch Hackfleisch hast du eben doch ein bisschen Substanz, dass ein bisschen ein paar Kalorien reinkommen ja, inzwischen kann ich ja wieder halbwegs essen, da habe ich jetzt zum Frühstück auch mal Toastbrot gegessen entweder nur mit Honig und Butter teilweise auch schon angetostet. also meistens bleibt das ist das immer noch so weich ja und auch eine Banane oder sowas geht jetzt eigentlich schon ganz gut und wie gesagt ich habe meistens auch kräftig zugelangt im Pudding und rote Grütze und so im aber das Fertige habe ich mir jetzt nie, also außer Pudding habe ich mir eigentlich hier was jetzt nie selber gekocht gehabt. Und ja, das war es eigentlich ganz kurz. Ja, also aufgrund des Kiefernbruchs konnte ich ja nur nicht richtig essen und hatte, durfte nur flüssige Nahrung zu mir nehmen. Da habe ich mir zum Frühstück jetzt immer heiße Fleischbrühe aus Brühwürfen gemacht. Dazu gab es ein Ei. Da kam im Prinzip erst eine Kelle heiße Brühe rein. Wurde richtig verkürzt und dann kam der Restbrühe drauf. Und da löst sich das Ei komplett auf und bildet keine Flocken. Dazu habe ich zum Frühstück meistens ein Joghurt gegessen. Nochmal zum Thema Supermarkt diesen Linseneintopf, der sieht auch interessant aus. Und ich habe mir diverse Kompott für dich und anderes Zeug geholt, was ich auch klein lässt eventuell. Äh, Kartoffelmus habe ich mir einmal gemacht, jetzt ge vorgestern. Dazu habe ich Möhren gekocht und die konnte man auch wenn man die lange genug kocht, schön zerstampfen. Und ja, erstmal so ganz kurz.